Und das im Video weiß ich wie das ausgesagt für die Schüler, von denen am Challenge-Modus spielt. Challenge-Modus heißt, dass den Schüler entweder ein Link geschickt kriegt über Mail oder an Teams oder eben ein PIN-Code kriegt, mit dem man kann das Spiel machen. Kann. Von wird, Da klicken wir auf Kahoot. Da geht die App ab. Dann habe ich Gehen dann den PIN-Code an, den wir gescheckt haben. Den schreiben wir hier hin. Dann Enter. Und also schon geht das los. Hier sehen wir dann auch gleich, wie schon Mat gespielt hat. Und zwar, es schon ein Person, die Mat gespielt hat, das ist der Jean. Und ich kann auch hier meine eigenes Nummer angeben und hier ein Bild personalisieren. das Submit und dann OK Go und da geht wir einen quiz weil der erste ist froh was hier auch ganz praktisch ist, dass an dieser Version dann von den sind so dann noch Next, da geht es weiter kleinen Taschenstand dann alle den aus äh, Loa moment 4 und da könnt ihr zweit froh und nach heißen äh, dann wird er noch affichiert. Und dann auf Next. Und dann sehen wir, dass wir leider falsch geantwortet haben. Und trotzdem sehen wir aber noch 4. Und dann drücken wir hier auf Next. Und dann sehen wir eben den Endresultat. Und noch hier, wie da noch kein Mann oder wie lang, dass ich den Test noch kann, kann ausprobieren kann.